Diese humorvollen Artikel sind nicht nur für Gourmets die idealen Spielgefährten. Das Hähnchen und der braune Knochen knistern und eignen sich bestens zum Kuscheln oder zum Spielen. Der cremefarbene Knochen hingegen spricht mit seiner Quietschfunktion den Spieltrieb der Hunde an und animiert zum Toben. Dank der geprüften Qualität halten diese Artikel einiges aus und sorgen für langanhaltenden Spaß. Weich, robust und waschbar ist es ein schönes Giveaway mit Lächelgarantie für alle Hundefans. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Qualität unseres Hundespielzeugs.